Ja, anschreien am Montag, die mal, ja, 6x6, 36, die 36. Folge äh, anschreien. Immer noch stehen Millionen von entrüsteten Bürgern vom Kanzleramt und sagen: Liebe Angela, was ist los? Warum wird nichts getan gegen die massenhafte, verdachtsunabhängige Speicherung? Ähm, der daten der bevölkerung im internet äh, jetzt hat die eu uns äh, sozusagen gesagt hier vorratsdatenspeicherung ist evil äh, nein so geht das nicht das ist europäische gerichtshof und was kommt da aus deinem hause aus deinen kreisen es kommt da raus ja wir brauchen aber eine vorsorgespeicherung und ja die vds ist so nicht erlaubt äh, es ist nur noch grotesk äh, wie kann man denn das Urteil eines Gerichtes so weit äh, ignorieren, nur um sein eigenes Ziel, äh, die Überwachung der Bevölkerung, wieder hinzubekommen? Also äh, mir fehlen die Worte äh, und darum bin ich jede Woche hier. Äh, es, es kann so nicht weitergehen, äh, aber wir sollen uns nicht nur entrüsten, wir sollen auch etwas tun. Und was dieses Tun ist, ist ganz klar, es gibt eine Europawahl und zu dieser Europawahl kann man sozusagen seinen Enderhaken nutzen. Und dieser Enderhaken, ihr wisst Bescheid, kann man sozusagen auf jeden Fall die Parteien, die das supporten, die Vorratsdatenspeicherung jetzt wollen oder mal wollten, die eben nicht mehr wählen. Und das ist sozusagen deine Möglichkeit zu sagen, nein, ich will das nicht, ich will nicht in so einer Zukunft leben, weil wir reden über die Snowden Leaks. Und jeder, der sich da chauffiert, der muss sich auch chauffieren, wenn so etwas wie die Vorratsdatenspeicherung vollumfänglich bei uns eingeführt werden soll. Ja, arm. Also in dem Sinne einfach weiter kämpfen für den Weltfrieden und ja, ihr seht, da hängen die Faden direkt schon ein bisschen weniger. Tschiki, hm? kämpfen!